Moin Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge B.U.B.A. Also Player Announce Battlegrounds, liebe Leute. Und zwar äh, ist es jetzt meine erste Folge hier, beziehungsweise ist es auch erst mein drittes Spiel, was ich insgesamt gespielt habe. Ich habe noch gar nicht so viele Spielstunden in diesem Spiel, weil ich weiß nicht. Ich habe das Spiel noch nie so wirklich getestet. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das bei euch jetzt ankommt. Ich werde auf jeden Fall äh, vielleicht mal ein, zwei Folgen bringen. Wenn es gut ankommt, dann werde ich natürlich mehrere Folgen bringen. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo springe ich am besten raus? Ja, hier am Anfang ist direkt scheiße rauszuspringen, weil hier wahrscheinlich die meisten rausspringen. Ja, guck mal, da fliegen sie alle. Ähm, ich würde sagen, wir gehen, wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir springen da. Ja, ich glaube, wir springen da hinten raus. Okay, so Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Video Wenn ja, gerne eine positive Wertung da lassen Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen Und wir springen jetzt mal hier raus So wir gehen, am besten, wir gehen am besten Direkt hier runter, glaube ich Ich weiß nicht, ob das so schlau ist Weil ich habe jetzt niemanden gesehen, der hier auch abgesprungen ist Aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem sehr gut hier So Nehmt es mir auf jeden Fall nicht übel Wenn ich ähm, noch nicht so gut in diesem Spiel bin Aber ich habe es wie gesagt noch nicht wirklich gespielt Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen einspielen in dieses Spiel Und deswegen dauert das auch ein bisschen Bis ich das alles hinbekommen habe Ja, so Okay, jetzt erstmal ganz gediegen runter mit dem Fallschirm Ich weiß gar nicht, ob das so schlau war jetzt hier hinzugehen Aber ich hoffe es mal Ich hoffe es mal echt, dass es jetzt schlau war Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig Oh nein, nein, nein, nein, nein, da ist direkt einer runtergekommen. Scheiße, wenn der jetzt eine Waffe zuerst findet... Weg, weg, weg, weg, weg, Ich muss direkt irgendwo rein und eine Waffe finden. Weil er hat, glaube ich, er findet direkt eine, glaube ich. Fuck, oh, fuck, fuck, fuck, fuck. Das war jetzt richtig schlechter Start. Leute, das war jetzt ein richtig schlechter Start. Ich muss jetzt irgendwo schnell rein in ein Haus und irgendeine... Komm, rein da, rein da, rein da, rein da. Und zu, zu, zu, direkt wieder zu. Komm, geh doch, geh doch zu! Geh doch zu, du Tür! So, hier rein. Komm. Hier muss irgendwo eine Waffe liegen? Komm, irgendwo muss hier eine Waffe liegen. Bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm, gib mir eine Waffe, gib mir eine Waffe, die gib. Die. Okay, hier haben wir schon mal, hier haben wir schon mal. Okay, schnelles Magazin nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mal mit. Ähm, okay, das ist nur Munition. Ja, gut. Äh, ah, perfekt, eine Waffe haben wir. Erstmal nachladen. So, ich hoffe mal, gib mir nochmal die Ego. Genau so. Okay. Ich hoffe mal, wo ist der Typ? Er ist auf jeden Fall in dieses er ist auf jeden Fall in dieses Haus, glaube ich, da oben gegangen. Ich werde jetzt erstmal... Was habe ich denn hier jetzt? Ähm okay, das können wir hier... Ne, das können wir hier nicht raufpacken. Das können wir aber hier raufpacken. Perfekt. Okay. Dann können wir auf jeden Fall schon mal etwas mehr machen. So. Was haben wir denn hier noch? Ah, wir haben hier noch mehr. Okay, hier haben wir nochmal Munition. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Okay. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins nächste Haus. Ich hoffe mal, der Typ verfolgt uns nicht oder er weiß zumindest nicht, dass wir hier sind. Also ich, ich denke mal, er weiß es zwar trotzdem, aber ähm, sicher bin ich mir natürlich... Oh, shit. Mitnehmen direkt. Erste Hilferkoffer. Schöner Revolver, ein bisschen Munition. So. Das heißt, wir können einmal ganz kurz hier... Was haben wir denn hier? Okay. Können wir einmal reloaden? Ne, okay. Ich habe auf jeden Fall was gehört. Ich ja, habe auf jeden Fall was gehört. Okay, nicht genug Platz. Ich muss irgendwas aus, aus ah, ich muss irgendwas aussortieren. Inventar. So, was haben wir hier? Ah, ja gut. Das äh, ist natürlich ein geiles Teil. So, haben wir dafür noch Munition? Ich weiß es gerade. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht aus. Tut mir leid, Leute. Aber ich kenne mich echt nicht aus hier in diesem Spiel. Ich muss mich da jetzt erstmal ein bisschen... Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Das können wir hier erstmal auf dem Boden tun. So. Ich wir mal die zweite Waffe. Die zweite Waffe. Aber dafür haben wir, glaube ich, keine Munition. Das heißt, wir müssen leider jetzt mit der ersten Waffe weiterkämpfen erstmal. Okay, hier geht es noch hoch. Ähm, was haben wir hier noch? Okay, hier haben wir auf jeden Fall eine Weste. Ähm, zwei Sucher. Okay, perfekt. Gasmaske nehmen wir auch noch. Und Schnellwechselmagazin. Aber wir haben immer noch keine Munition für diese Waffe. Hier ist eine Hose. Ähm, Helm nehmen wir natürlich mit. Kampfhose ziehen wir auch an. Und was haben wir hier? Verband. Perfekt. So. Ähm, aber wir haben immer noch nichts gefunden. Rauchgranaten, das sind immer schöne Sachen. Okay, erweitertes Magazin. Wir haben eigentlich gar nicht so die schlechte Ausrüstung, denke ich mal. Ich denke mal echt, wir haben gar nicht so die schlechte Ausrüstung. Ich packe jetzt hier erstmal ganz kurz ein paar Sachen rauf. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn dafür? brauchen wahrscheinlich... nee die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Okay. Ähm. Ich höre es auf jeden Fall hier. Irgendwas ist hier. Und ich frage mich, von wo es kommt. Ist es schlau rauszugehen? Ich weiß es nicht, ob es schlau ist, Leute. Ich weiß es echt nicht. Nur ich höre sie halt hier irgendwo schießen. Das ist mein Problem. Ich kann jetzt leider, ich habe jetzt leider nicht so viel Munition. Okay. Okay. Aber ich sehe hier keinen. Okay, cool. Ähm. Genau, wir gehen jetzt erstmal hier. Ich hoffe, in dieses Haus können wir reingehen. Oder beziehungsweise in diesem Haus war noch keiner, aber es sieht hier. Okay, die Tür ist noch zu. Okay, hier ist aber nichts. Was liegt hier in der Schrotflinte? Ähm. Können wir das auch noch? Ja, gut. Das bringt uns jetzt natürlich nicht viel, aber immerhin etwas. Können nochmal hier ähm, das Spiel... Okay, der Bereich verkleinert sich gleich. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh, schön, schön, schön, schön, schön. Ähm, AK nehmen wir natürlich noch. Was brauchen wir jetzt nicht? Wir ne oh, ich öffne immer Escape. Warum öffne ich das Ding immer mit Escape? Das... ähm tun wir einmal ganz kurz hier hin. Habe ich nicht. Ich hatte noch eine AK aufgesammelt. Perfekt, ich habe eine AK aufgesammelt. Die können wir ganz kurz einmal nachladen. So. Die Uzi brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir nehmen nochmal hier die Munition für die AK mit. Und, ähm... Ja, okay. Das äh, reicht auch schon. Perfekt. Okay, wir haben jetzt ein paar Sachen zumindest schon mal. Das ist okay. Oh, shit. Das ist ein Ausgang. Das ist ein Ausgang, Leute. Fuck. So. Okay, das sind Rauchgranaten, die brauchen wir jetzt nicht. Ich habe für diese ich habe für diese Waffe eigentlich eh keine Muni, aber ich kann hier zumindest das Zweifachscope drauf tun und das hier und dann tue ich das, ich tue das erstmal raus. Ich glaube, wir brauchen die nicht unbedingt. Dann kann ich vielleicht noch die äh, Mikro mitnehmen hier. So. Ähm, okay, dann können wir die Mikro nochmal ganz kurz nachladen, dafür hatten wir ja noch ein bisschen Munition. Perfekt. Gut, dann nehmen wir mal die AK in die Hand. Let's go. Ah, oh Mann. Aber das Spiel, Leute, äh, das Spiel finde ich echt geil an sich. Also es, es äh, macht Spaß. Wenn man dann das mit mehreren Leuten noch zusammenspielt, feiern, tue ich das dann auf jeden Fall. So, wir brauchen mal irgendwie was Fahrbares. Einen kleinen fahrbaren Untersatz. Das wäre relativ schnieke. Ähm, wir sind unter den letzten 65 gerade noch. Okay, aber ich, ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Laufe ich in die falsche Richtung? Ähm, ja, ich habe noch ein bisschen bis zur Zone. Also ich muss auf jeden Fall in diese Richtung gehen, weil ich in die Zone muss. Das heißt, ich brauche eigentlich jetzt einen fahrbaren Untersatz. Wenn hier jetzt kein Auto steht, dann haben wir eigentlich schon so gut wie verloren, weil ich brauche irgendwas, um jetzt schnell in die Zone zu kommen. Aber hier ist leider auch nichts. Ich sehe hier leider nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch... Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr in irgendwelche Häuser reinzugehen, weil hier war anscheinend schon jemand. Ich würde sagen, da laufen wir jetzt erstmal ganz kurz in die Zone. Weil wir müssen ja eh erstmal in die Zone gehen. Es ist noch ein kleines Stückchen bis zur Zone. Also bis zur Zone ist es echt noch ein kleines Stückeli. So, einmal ganz kurz hier umdrehen. Oh, okay, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Da weiß aber nicht, dass ich ihn nicht sehe. Hä? Hey? so, Ja, äh... <lacht> ja gut, mm. äh, ja gut, das war auf jeden Fall äh, mega krass, der Typ äh, ist auf jeden Fall ein krasser Typ, ähm, wir haben leider jetzt diese Runde nichts gerissen, würde ich jetzt sagen, aber ähm, ich würde sagen, Leute, für die erste Folge reicht es jetzt erstmal, ähm ich finde, das ist okay gewesen. Also wie gesagt, für die erste Folge reicht das jetzt. Ich würde mich auf jeden Fall von euch jetzt verabschieden. Ähm, nächste Folge wird, denke ich mal, ein bisschen besser. Vielleicht nehme ich mir dann auch irgendjemand noch dazu, der mitspielt. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne positive Wertung da lassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.